Runde um den See Olschoweg. Das Trailcenter mit dem Restaurant. Abzweigung zur Straße über den aufgeschütteten Damm. Der Damm führt quer über den See Budkovan. Am Ende des Dammes rechts weiter. über den Jednovicki-Potok. Abzweigung Riviera, dem Uferweg. Das Westende des Sees Restaurant am Westende. Moravski Gras Uphill trail Abzweigung zum Abhill Trail. Straßeneinlage am Uphill-Trail Abzweigung von der Straßeneinlage. Standard trail links, Abkürzung gerade. Abfahrt bis zur Aufteilung der Routen. gerade rastige Gras Singletrail Nummer 1 Abzweigung von einer Straßenanlage am Single Trail 1. Es gibt hier auch Abhil Passagen. was jetzt? Ja, weiß ich nicht. So, Ach so das bringt ihn nicht viel. Zweigung von einer weiteren Straßenanlage. Well... Uh -huh. Noch ein apel Nochmal den uphill trail vom Trail-Center. Links morawski Single Singletrail Nummer 2. Zweigung von der Straße diesmal nach rechts. Der untere stark geschäbte Teil von Single Nummer 2. Hier gibt es einige kleine Sprungschanzen über die man aber auch leicht abrollen kann. Zurück vom Single Nummer 2 geht's über den Familientrail. Bei der Single -Drill Basis Morawski Gras Single Drill